das Monat. diesmal den Helden und Rico macht den Gegner und dann tauschen wir das nächste Mal. Genau. Dann gucken, wenn es gut ankommt, dann machen wir es öfter als äh, einmal im Monat. Dann, ja, wir werden mal gucken. An äh, Helden mangelt es immer so ein bisschen, ne? Genau, ist äh, ja nicht so leicht. 2-3 mit Mühe und Not vom äh, Monat März habe ich jetzt rausgefunden. Ja, jetzt kommen wir zu unseren Helden. Der ist äh, Monats März. Andreas Schöfbeck. Mhm. Muss man muss mit da Schrecken feststellen, dass die die natürlich um ein Vielfaches höher sind als offen kommuniziert wird und das hat dann natürlich ans Pro-Ehrlich-Institut weitergeleitet genau. mit einer sofortigen oder mit einer schnellen Bearbeitung und denn dennoch Antwort. Dann hat natürlich der Verwaltungsrat der BKK Pro wieder beschlossen, sich mit sofortiger Wirkung vom bisherigen Vorstand Andreas Schöfbeck Andreas zu trennen. Ja, wir haben ihn da rausgeschmissen. Und es liegt natürlich ja nicht einfach aufgedeckt, dass die Impfnebenwirkungen zehnmal so hoch sind. Also die Anzahl ist einfach zehnmal so hoch. Zehnmal reingestellt, ob die nun äh, schwerwiegend sind oder nicht. Weil die sind halt einfach da. Und das muss halt, wenn es nochmal öffentlich kommuniziert werden, wie sich das hier ah, ah, ah, yes! In den Artikel gibt es auch hier in der Beschreibung. Ja, ist schon unglaublich. Ne? Es wird kommuniziert, dass du natürlich äh dabei sind und sie wollen unbedingt gucken und das erforschen, das Virus und alles. Und im Gegenzug macht es dann wirklich mal einer, das ist aber dann nicht gewollt und dann ohne Begründung wird er dann einfach kündigt Also das ist schon natürlich gesetzeswidrig und ich hoffe, dass er sich da wehrt und dass er dann auch mal recht bekommt. Yeah, baby. Vielleicht hatten wir auch eine Idee, um welches Augen auf wir dann eher so mal gucken sollen für den nächsten Monat, genau. schauen wir mal, natürlich hoffe ich, dass es euch gefallen hat, äh, gesunde Kritik ist natürlich immer von Vorteil, ne? ansonsten würde ich sagen, werden wir uns mit diesem Thema dann nächsten Monat wiedersehen, ja, Genau. ich würde sagen, macht's gut, bis demnächst, haut rein, bis demnächst.